Also heute geht es wieder um Tiger Deals. Äh, sind die denn seriös und äh, zahlen die denn Tatsache aus? Ihr habt uns geschrieben und habt gemeint, dass es da wohl Probleme gibt bei der Auszahlung und Co. Und ich habe das ganze mal getestet und das Ergebnis seht ihr nach dem Intro. Ja, also zum Test habe ich einmal äh, ein wunderschönes Messer bestellt und ja, kam natürlich äh, pünktlich an, so sieht es aus, hier überall Schutz dran, wunderschöne Hülle, Hülle dabei, ja, kam natürlich pünktlich an, ja, wie Amazon äh, das halt so immer macht, ne? ins 2 Tage wartet, maximal und dann war es auch schon da. Und laut Tiger Deals hätte ich am 27. spätestens die Auszahlung bekommen sollen. Dem war nicht so. Ich habe die Auszahlung erst am 29. bekommen, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Also was soll's. Also ich habe die 18,16 Euro Tatsache auf meinem Konto, was ich angegeben habe, bei Tiger Deals zurückbekommen. Ähm, mögliche Probleme bei der Auszahlung könnten sein, dass du einfach äh, dein Konto noch nicht komplett verifiziert hast, noch nicht komplett deine Kontodaten alle eingegeben hast ähm, oder einfach äh, falsches Konto angegeben hast. Ja? Einfach einmal überprüfen und wenn es tatsächlich fehlschlägt, kannst du auch einfach ganz normal äh, den... Tiger Deals Support anschreiben. Unter der E-Mail Adresse support.tiger.deals könnt ihr ganz normal den Support anschreiben und mal nachfragen, äh, was denn los ist, warum hier keine Auszahlung kommt. bin mir sicher, äh, die werden euch da gerne weiterhelfen. Manchmal dauert es ein bisschen äh, bis sie antworten, also zumindest hat es bei mir ein bisschen gedauert, sieben Tage böse ich deine Antwort bekommen habe, aber immerhin äh, kam da tatsächlich auch eine Antwort. Also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ist Tiger Deals seriös oder nicht, funktioniert das Ganze oder nicht, äh, für mich funktioniert es nach wie vor wunderbar, ich habe hier wieder 20 Euro gespart. Leute, Tiger Deals funktioniert, kann ich gar nicht meckern. Für mich, äh, dadurch dass es äh, zwei Tage länger gedauert hat als wir äh, versprochen haben, und dadurch, dass der Support äh, sich ein bisschen Zeit lässt beim Antworten, gibt es von mir 4 von 5 Sternen für Tiger Deals. So, und jetzt kommen wir mal zu dem wirklich wichtigen Part. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teile das Video gerne an äh, Sparfüchse, denn hier kann man wirklich richtig Kohle sparen. Und sollte dir, das Video nicht gefallen hat, äh, sollte dir das Video nicht gefallen haben, dann gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und teile das Video auch gerne an äh, Leute, die auch gerne Geld sparen beim Amazon-Kauf. Ja. Jeder kann ein Messer gebrauchen, irgendwas gibt es ja immer zu shoppen. Ja. Und ja, warum soll man dann nach Kinect sparen? Ne? Ja, man kann es nicht auf den Nuss sagen, abonniert den Kanal. Macht euch noch einen schönen Tag, spart ordentlich bei Tiger Deals. Im nächsten Video über Tiger Deals geht es dann darum, wie man denn äh, seinen Account bzw. sein Konto bei Tiger Deals löschen kann. Bis dahin, abonniert den Kanal, damit ihr beim nächsten Video auch dabei sein könnt. Ciao. Bis demnächst.